Wow. <lacht> hallo zusammen ich habe mir ein eigenes arbeitszimmer eingerichtet und zwar habe ich das spielezimmer zu einem studio umfunktioniert die kinder haben hier kaum gespielt und da habe ich gedacht du hast hier einen raum der überhaupt nicht genutzt wird und die Kinder spielen hier überhaupt nicht, weil es, äh, ja, es ist ein Mansardenzimmer und im Mansardenzimmer ähm, ist halt nicht bei den Eltern unten in der Wohnung. Ja, und ich bin jetzt hier im Mansardenzimmer, hab das komplett umfunktioniert und das ist jetzt meins. <lacht> Also ich habe hier einen schönen Hintergrund aufgebaut, da ja, muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und dann habe ich hier nebenan einen Büroschrank, dann habe ich hier einen schönen Sessel mit einem Tischchen, wo ich mich gemütlich auch hinsetzen kann zum Lesen. Und dann habe ich auf der anderen Seite einen Kosmetikschrank, wo ich meine ganze Kosmetik drin habe. Und dann zwei Leuchten, ein wunderschönes Fenster, wo ich rausschauen kann ähm, in die weite Welt. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Muss aber auch sein, jede Mutter hat das Recht, sich auch mal zurückziehen zu können, um einmal kurz abschalten zu können. Und ja, diesen Bereich habe ich mir jetzt geschaffen. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!